Fähigkeit ist zu 50% aufgeladen. Die ultimative Fähigkeit ist fast vollständig aufgeladen. Das Visier ist aufgeladen. Das taktische Visier optimiert ihre Zielfindung, sodass ihre Schüsse nie das Ziel verfehlen. Ich hab dich im Visier. Ich Visier. Visier.